So Hallo, mein Name ist Jana Birke, ich bin ähm, Forscherin am Institut für Interactive Systems and Data Science und ich beschäftige mich mit Erfahrungen und Experimenten und Simulationen und auch Videospielen, die vielleicht in verschiedenen Bereichen verwendet werden können. Ähm, ich bin sowohl im Bereich Datenanalyse interessiert, aber auch wie wir Spiele dazu verwenden können, designmäßig, um zum Beispiel ähm, E-Learning-Applikationen interessanter zu gestalten oder Health-Applications. Meine These ist, dass Videospiele uns und die Welt um uns herum besser machen können. Videospiele haben immer schon einen großen Einfluss auf mich gehabt. Schon als kleines Kind, als ich noch nicht einmal richtig Schreiben und Lesen gelernt gehabt habe, bevor ich noch in den Kindergarten gekommen bin, habe ich schon Videospiele gelernt oder mit Videospielen gearbeitet. Und für mich war das einfach so toll, diese interaktiven Welten zu begehen. Und mir hat das extrem inspiriert. Und auch als kleines Mädchen damals habe ich dann einfach gesehen, ich möchte selbst solche Welten gestalten können. Und mir hat das irrsinnig inspiriert, dass ich durch solche kreativen Arbeiten mich selbst ausdrücken kann, und zwar durch die Informatik. Und das war für mich definitiv der Grund, dass ich Informatik zum Studieren angefangen habe. Diese interaktiven, erlebbaren Gedanken, Welten auch für andere erlebbar zu machen. Also ich glaube, dass Entertainment, äh, Medien wie Spiele einen immer größeren Teil unserer Gesellschaft und unseres Alltags einnehmen werden. Inzwischen, was die wenigsten wissen, aber die Spielindustrie macht weit, we weit mehr Umsatz als Hollywood zum Beispiel. Das ist den meisten gar nicht bewusst, aber das ist einfach ein Medium, was immer wichtiger wird. Und es ist wichtig, dass wir jetzt schon verstehen, was ist das Medium? Wie können wir es nutzen? Wofür können wir es nutzen? Und wir müssen es einfach besser verstehen. Ähm, es darf uns nicht einholen, bevor wir das Medium richtig verstanden haben und auch richtig benutzen können. Ich glaube, dass es extrem viele Vorteile gibt, ähm, im in der Benutzung von von Spielen und virtuality Environments, damit man Elemente eben wie Lernen und Verstehen einfach besser machen kann. Wir selbst arbeiten gerade an, an einer Lernumgebung, die Spielelemente verwendet, aber nicht ausschließlich, ähm, sondern auch Virtuality, Weil ich glaube einfach, die neuen Generationen sind mit diesen Medien aufgewachsen. Ich bin selbst in einer Generation, ich kenne eine Welt ohne Videospiele, kenne ich nicht ich bin damit aufgewachsen. Aber das ist eine Generation, die die jetzt in die, in die Schulen kommt, in den Schulen ist, die nicht einmal Welt ohne Smartphone kennt. Und das sind halt für uns ganz neue Herausforderungen. Aber warum das als Herausforderung sehen warum nicht eher als Chance, um diese Medien tatsächlich sinnvoll zu nutzen und auch diesen Willen, sich mit mit diesen Medien und mit ähm, zum Beispiel mit Videospielen auseinanderzusetzen und das positiv belegen. Zusammenfassend ähm, möchte einfach sagen, dass ich durchaus glaube, dass Videospiele das Potenzial haben, ähm, die Welt um uns besser zu machen, indem wir einfach Erfahrungen teilen und Erfahrungen erlebbar machen, um die Welt um uns zu verstehen und die Gesellschaften um uns besser zu verstehen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Spiele durchaus Potenzial haben, ähm, Sachen, die sonst irgendwie negativ belastet sind, wie zum Beispiel Lernen, ähm, interessanter zu, äh, zu gestalten, irgendwie attraktiver zu machen, und da sollten wir ansetzen, und das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Ja, so also meine These äh, zu diesem Kurzfilm ist, dass Lernen und auch die Lehre einerseits immer durchdringender wird und anschaulicher, man bezeichnet das auch gerne als Immersive Learning, Facetten- und Perspektivenreicher. Und auch vernetzter. Und das Ganze auch noch entkoppelt von Raum und Zeit. Und wie wir uns das vorstellen, das möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video zeigen. Ja, so hat man also heute mal ganz einfach die Möglichkeit, mit einem Tablet und einem Stift ähm, eigentlich die Tafelarbeit mehr oder weniger zu ersetzen. Mit dem riesigen Vorteil, dass ich einerseits also mal einen Computer unter meinen Fingern habe, das heißt, das ist alles digitalisiert, ich kann dessen Vorteile tatsächlich also in der Lehre gut einsetzen. Und ich habe natürlich einen unschätzbaren Vorteil, ich brauche mich also nicht mehr mit dem Rücken zum Auditorium stellen, sondern ich kann sowohl die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt, also mit ihnen direkt interagieren oder auch jener, die hinter der Kamera zuschauen. Ja, aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Ne? Man kann jetzt natürlich hergehen und... Man bringt sich quasi in das Ort des Geschehens selbst hinein. Man kann also das einblenden und ich kann das noch einmal besser erklären. Also ich bin jetzt Teil also des Prozesses und auch die Lehrperson, nämlich ich, rücke wieder mehr in den Vordergrund. Ja, zuerst hat man kein Bild von mir gehabt und jetzt natürlich bin ich da und kann noch direkt, vielleicht möglichst real, am Objekt es erklären. Ja, das ist natürlich dadurch bedingt, dass die Hardware immer billiger wird, das heißt also Lernvideos und Dinge zu visualisieren wird immer kostengünstiger werden und natürlich auch anschaulicher. Also man verspricht sich natürlich durch diese Form der Visualisierung, dass äh, Dinge bei, bei dem Lehrenden und bei dem Lernenden vielleicht für mich einfacher erklärbar werden und ich habe beim Lernenden das anschaulich ist und der es schneller versteht. Das heißt nicht, dass die Verarbeitungstiefe im Wesentlichen unbedingt besser wird, aber was besser wird ist, dass wir durch die Visualisierung vielleicht das Ganze wesentlich verständlicher und einfacher erklären können. Aber das ist bei weitem noch gar nicht das Ende, denn man wird schnell darauf kommen, dass man mit Technologie auch in den Ort selbst eindringen möchte und das geht zum Beispiel mit Virtual Reality und hier sieht man dann, man kann sich in den Ort hineinbewegen und nicht nur die Perspektive wechseln, sondern sich mehr oder weniger an diesen Ort auch tatsächlich hinbegeben. Und jetzt bekommt man natürlich auch sehr schnell die Möglichkeit, vielleicht mit anderen noch zu interagieren. Das heißt, indem andere Personen natürlich auch so eine Brille aufsetzen und dann gemeinsam hier lernen, einen sozialen Prozess durchführen, indem sie also gegenseitig also sich kommentieren, austauschen, diskutieren und diese Dinge sich anschauen. Es gibt die, die These, dass die digitale Kluft ja kleiner wird, wenn man sich anschaut, etwa in, in Kenia, in PESA, das Zahlungssystem hat dazu geführt, dass jetzt erstmals viele Kenianer ein Banking-System haben. Sie können das mit dem Smartphone machen und da habe ich jetzt in letzter Zeit öfter die Aussage gehört, die digitale Technologie führt zu einer Demokratisierung des Wissens und zu einer weiteren Verbreitung der, der Kompetenzen. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich mir anschaue, wie das Kompetenzniveau von, von Jugendlichen im Bereich der digitalen Technologien ist, so stimmt es zwar, dass sie viele Anwendungen bedienen können, aber das tiefe Verständnis für die Funktionsweise das sehe ich vielfach nicht. Also diese Digital Natives, die wir immer wieder gern zitieren, sind zwar groß geworden mit der digitalen Kommunikation, mit den IT-Technologien, aber sie haben nur Anwenderkompetenz und nicht wirklich Verständnis über die Funktionsweisen, die dahinter liegen. Wohingegen Personen, die die ganz frühe Entwicklung schon mitgemacht haben als Erwachsener, oft wesentlich besser verstehen, wie Computer aufgebaut sind, welche Verschlüsselungsalgorithmen notwendig sind, um etwas sicher zu übertragen. Ich glaube, hier spricht man von zwei unterschiedlichen Dingen. Die Kompetenz, Dinge anzuwenden und die Kompetenz, Dinge wirklich zu verstehen. Und wenn ich zugeben würde, dass die Anwendungskompetenz durchaus steigt, so sehe ich doch, dass das tiefere Verständnis kaum gegeben ist. Und dementsprechend glaube ich, dass nur eine kleine Gruppe in der Lage sein wird, die tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung auch selbst zu steuern und vollständig zu verstehen. Und dass dementsprechend die, die Kluft zwischen denjenigen, die über die neuen Geschäftsmodelle, die möglich werden, den, den Reichtum, den Wohlstand sozusagen abschöpfen und denjenigen, die das bloß anwenden und ähm, vielfach sozusagen diesen Geschäften ausgeliefert sind, ja, dass die größer wird. Die provokante Aussage wäre, eine Grundkompetenz in Robotik und künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren so wichtig wie Lesen und Schreiben. Das heißt, ich spreche da gerne von AI, Robotics Literacy, die dann im Endeffekt eine Kulturtechnik sein wird. Das derzeitige Bild von Robotik und KI wird natürlich stark geprägt von Filmen, Fernsehen, Büchern, wo man dann immer sieht, dass Roboter Arme laufen und die Menschheit irgendwie unterdrücken oder... Oder unter Jochen, natürlich gibt es die selben Geschichten für die künstliche Intelligenz. Ähm, wenn man dann weiterschaut in den Medien, gibt es auch die Horrormeldungen, dass die Roboter all unsere Jobs übernehmen oder auch, dass, dass KIs sozusagen äh, den Menschen arbeitslos machen. So schaut es eigentlich aus. Das wird uns vermittelt von Medien, Film und Fernsehen. Wie es aber in der Realität? Es ist natürlich so, dass ähm, Robotik und KI, diese Technologien, bereits Teil unseres Alltags sind. Man denke nur an all diese smarten Technologien, Helferlein wie eben Sprachassistenten oder autonomes Fahren und so weiter und so fort. Das heißt, das ist bereits Teil unserer Realität, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, was wir daraus machen. Und ähm, es ist ja so, dass wir natürlich in der Verwendung dieser Technologien schon recht äh, gut unterwegs sind. Jeder von uns kann eine äh, App bedienen, jeder von uns äh, weiß ungefähr, wie autonomes Fahren oder wie man autonomes Fahren ver natürlich verwenden kann. Äh, die wenigsten wissen die, die Konzepte dahinter. Was steckt dahinter? Was sind die Technologien dahinter? Was sind die die grundlegenden Überlegungen dahinter. Das heißt, wir müssen wegkommen von einer Gesellschaft, die rein Technologie verwendet, hin zu einer Gesellschaft, die Technologie auch versteht. Also, kurz gesagt, ich möchte die, die Blackbox öffnen. Blackbox ist jetzt so, derzeit Experte oder ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin stellt einen äh, Roboter her oder eine, eine App wird programmiert, dementsprechend die verwende ich. Aber ich habe keine Ahnung, was da drin steckt. Das ist eine Blackbox für die meisten Leute. Ich möchte aber, dass diese Blackbox geöffnet wird durch die Vermittlung von diesen Grundlagen. dass heißt, ich kann reinschauen, wie funktioniert Was ist die grundlegende Idee dahinter? Und wenn ich das weiß, kann ich einerseits natürlich bewusst Entscheidung treffen, will ich diese Technologie verwenden? Andererseits aber auch, was sind die Implikationen dieser Technologie? was sind die, die, die, die, die ethischen Aspekte, was sind die technischen Folgen, wenn ich diese Technologie verwende. Und natürlich auch, ich kann aktiv diese Technologie ändern. Ich kann selbst Ideen einbringen und diese entwickeln, in weiterer Folge natürlich. Und deshalb ist es eben wichtig, dass fundiertes Wissen in Robotik und KI, also AI Robotics Literacy, vermittelt wird, um einerseits dann auch die, die jungen Leute für die diversen Berufsfelder fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Andererseits aber wie gesagt Chancen und aber auch Risiken und Gefahren dieser aufkommenden Technologien richtig abschätzen zu können. Das heißt, KI und Robotik verändern die Gesellschaft rasant. Mithilfe von AI Literacy wird die Gesellschaft besser darauf vorbereitet, sage ich mal. Die Entwicklung dieser Technologien streitet natürlich extrem schnell voran. Es ist natürlich auch so, dass viele repetitive Tätigkeiten durch Maschinen, sei es Roboter oder KIs, ersetzt wird. Das ist einfach Fakt. Und es ist auch Fakt, dass wenn ein Roboter oder eine KI eine gewisse Tätigkeit besser ausführen kann als ein Mensch und vor allem diese Tätigkeit auch billiger ausführen kann, dann wird der Mensch wegrationalisiert. So ist es einfach. Aber Leute, die jetzt von klein auf und von klein auf meine ich vom Kindergarten auf mit den Ideen und Konzepten hinter diesen Technologien vertraut gemacht wurden, sind besser, die sind nicht perfekt darauf vorbereitet, aber sie sind besser vorbereitet auf diese Entwicklung und können dadurch eben, wie bereits erwähnt, aktiv mitgestalten, aktiv entscheiden und auch kritisch die Technologien hinterfragen. Bei aller Liebe zur Technik und zur technischen Weiterentwicklung müssen natürlich auch ethische Aspekte berücksichtigt werden. Und das ist auch Teil von, von AI Literacy meiner Meinung nach, dass man eben technischen Details und Konzepten auch ethische Aspekte vermittelt, weil diese Leute, die wir quasi ausbilden, sind dann später dann die Leute, die diese Technologien entwickeln und eben auch dann diese ethischen Aspekte dort berücksichtigen. Also kurz zum, zum, zum Vorteil jetzt vielleicht zusammengefasst würde ich sagen, die Gesellschaft ist besser auf diese schnelle Entwicklung der, der, der, der Technologien vorbereitet. Sie werden oder die, die Leute werden dadurch nicht in einer Weise überrascht, aber auch nicht entmündigt und können dadurch sich selbst aktiv einbringen, aber natürlich auch kritisch hinterfragen.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 Alles war interaktiv, man denke quasi an den Siegeszug der Spielkonsolen, die dann kabellos wurden, die dann sogar mit Kinetics sozusagen optisch mit Bildinformationen, Videoinformationen funktionieren. Und es ist so etwas wie eine natürliche Interaktion entstanden bis hin zu dem Wischen von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 wird der äh, Bildschirm nicht verändert. Das heißt also äh, abgeschaltet aus Energiegründen und so weiter. Also Interaktivität war eigentlich äh, das Paradigma der Informatiker. Äh, Human Interfaces hat man quasi gebaut, nicht nur mehr mit Maus und Tastatur, sondern sozusagen mit allen anderen Möglichkeiten. Und die Frage ist, ob dieses...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 hat dort seine persönlichen Daten bis hin zu Gesundheitsdaten, wie viele Schritte bin ich am Tag gegangen, wie schaut mein, meine, meine Pulsfrequenz aus, meine Temperatur und so weiter, bis hin zu wie lange habe ich geschlafen. Auch das kann mittlerweile sozusagen eine Uhr, so wie meine, dort diese Gear 2, detektieren.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 krank werden und so weiter, dass wir durch Informations- und Kommunikationssysteme hier die Welt verbessern können. Wenn wir in gesellschaftlichen Perspektiven denken wollen, dann müssen wir sagen, ja Leute, ihr hattet eure Zeit und jetzt ändert sich die Zeit und jetzt müsst ihr schauen, wie ihr mit der neuen Zeit umgeht. Lustigerweise gibt es solche Instanzen in der amerikanischen Rechtsprechung rund um verschiedene Probleme, zum Beispiel ähm, wie es darum ging, dass, ne, früher war Eigentum an Land so definiert, dass ich habe hier einen Quadratmeter Land und mir gehört alles bis in Unendlichkeit über oberhalb von diesem Quadratmeter Land. Ja, alles, was. Äh, das war damals noch sehr naiv und vorwissenschaftlich gedacht, das geht einfach bis überall hin. Und wenn jemand einen, auf dem Nebengrundstück einen Turm mit 5.000 Meter Höhe baut und dann über mein Grundstück drüber, dann darf ich mich darüber aufregen. aufregen ne? Und dann ist es halt passiert, dass Flugzeuge geflogen sind. Und ähm, äh, ein Bauer hat geklagt, weil seine Händel den Flugzeugen nachlaufen in eine Mauer hineinlaufen und sterben. Und ähm, der Richter hat damals gesagt, ja, ich glaube, wir müssen unsere Vorstellung davon, was Grundbesitzes ist, ändern, weil mit Flugzeugen funktioniert das so nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ein Flugzeug, das äh, in unser aller Dienst hier von A nach B fliegt, 25.000 Mal äh, äh, um Genehmigung ansuchen muss, damit es das überhaupt tun kann. Daher endet ähm, der Grundbesitz einfach in einer gewissen Höhe und Schluss. Ja? Und ich glaube, sowas brauchen wir heute auch. Wir müssen sagen, ja Leute, eure Vorstellung davon, wie die Verwertungsrechte organisiert waren, war valide, solange es um gedruckte Bücher, um gemalte Bilder, um gefilmte Filme auf Zelluloid ging. Im Digitalen funktionieren sie nicht. Und jeder Versuch, sie zum Funktionieren zu bringen, scheitert elendiglich, ja, macht alles nur noch schlimmer. Ähm, daher müssen wir uns überlegen, wie das neu ist. Meine provokante These zur Informationsgesellschaft oder zur Informationstechnologie ist,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 Ja, also äh, wie wir wissen, befinden wir uns in einer digitalen Gesellschaft. Nicht erst morgen, sondern heute. Wir alle kommunizieren ähm, sehr viel digital. Wir schreiben E-Mails, wir schreiben uns auf WhatsApp, auf Signal, auf Facebook. Sowohl privat als auch beruflich. Ähm, und wie das so ist, sind die meisten Messenger heutzutage ja verschlüsselt. Das ist sicher. Ähm, jetzt ist aber so, dass nicht nur wir, die Dienste benutzen, sondern auch irgendwelche halt Kriminellen und Terroristen und sonst wer. Und deswegen ähm, Polizei und andere Ermittlungsbehörden ein großes Interesse haben, ähm, weiterhin in der Lage zu sein, diese Kriminellen zu überwachen. Und unser These ist eben, dass dies nicht möglich ist, ohne die IT-Sicherheit für alle anderen auch unsicher zu machen. Ähm, wir sehen derzeit auch schon in anderen Ländern ein bisschen extreme Auswucherungen aus, ähm, von dieser Überwachung. Bekanntes Beispiel ist in China dieses sogenannte Sozialkreditsystem oder Social Credit System. Das ist ein sehr umfassendes Überwachungsprogramm, das derzeit noch in der Testphase ist, in mehreren verschiedenen Varianten. Und wirklich der Versuch ist, durch umfassende Überwachung und Big Data Analyse jeden Bürger zu beurteilen. Also nicht mehr nur Verdächtige, sondern jeden. Und die einzelnen Bürger haben dann teilweise gravierende Vor- oder Nachteile, je nachdem, wie gut ihr Credit sozusagen ist. Das wäre so eine Ausbaustufe, in die sie das quasi auswuchern kann, wenn man, wenn man es zu sehr akzeptiert. Ähm, also in Zusammenfassung, es ist schon verständlich, dass man sich so etwas wünscht, solche Überwachungsmöglichkeiten. Und das mag auch in einzelnen Fällen wirklich Vorteile haben. Aber als Ganzes für die Gesellschaft ist es vielleicht zu hinterfragen. Früher wurde sehr viel Software von sehr wenigen großen Firmen gemacht. Und jetzt gibt es immer mehr so Startup-Kultur oder kleine Unternehmen, die... Geräte herstellen, die irgendwie Software drauf haben, in einem Netzwerk hängen und so weiter. Sei es jetzt ein schlauer Kühlschrank oder was auch immer. Und da sind die Risiken schon sehr groß ähm, oder der, der Impact, der potenzielle ist ist schon wesentlich größer. Und es ist schwieriger sicherzustellen, ähm, dass die Software wirklich sicher ist, weil es nicht nur ein paar wenige große Firmen gibt, die diese IT-Sicherheitsabteilung leisten können, sondern es wird viele kleine Nutzer geben, die jetzt vielleicht nicht die umfangreiche Expertise haben, auch wenn ich natürlich hoffe, dass die Informatikstudenten sie zum Beispiel erwerben. Und umso wichtiger ist es jetzt für uns als Forschende auch Systeme zur Verfügung zu stellen, ähm, also Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel, die möglichst geringe, wie soll ich sagen, wo es möglichst leicht ist, sie sicher umzusetzen und nicht versehentlich dabei Fehler zu machen. Also es müssen viele Parteien mitspielen, die die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 dass wenn sich nicht relativ bald in den kommenden Jahren eine klare Trendumkehr entwickelt, dass wir auf eine fulminante Ressourcenkrise zukommen. Und die noch genauere These ist, also, dass die IT ganz großen Anteil daran haben wird, die IT-Branche als Ganzes. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, sagen wir mal so. Die also Tatsache ist, dass ähm, die IT-Branche äh, einer der größten weltweit ist und es geht darum, dass einzelne Geräte einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben. Also ich sage eine schnelle Zahl. Grundsätzlich der Energieverbrauch ist, dass man bereits in der Produktion rund 50 Prozent der Gesamtenergie verbraucht, die das Gerät im gesamten Lebenszyklus verbrauchen wird. Eine weitere Zahl vielleicht im Schnitt werden in etwa 1500 Liter Wasser für die Produktion eines ganz normalen PC-Systems müssen Monitor verbraucht. Man sagt, es sind ca. 140. Kilogramm fossile Brennstoffe dabei, äh, circa ein, eine Tonne, ja, je nach Produktionsbedingungen, circa eine Tonne an CO2-Emissionen, die zustande kommen mit einem einzigen Gerät. Und jetzt muss man wissen, dass alle sieben Sekunden ein neues Gerät produziert wird. Sehr vielen Geräten, ich sage allein in Österreich, um vielleicht das mal gut zu bringen, werden aktuell in etwa 1,5 Millionen Geräte gekauft pro Jahr und auch, und das ist eine wichtige Dimension dahinter, auch circa eine Million Geräte wieder entsorgt. Es gibt die Produktionsphase, es gibt die Nutzungsphase und es gibt die Entsorgungsphase. Die Produktionsphase, wie vielleicht vorher schon kurz angeschnitten, hat einmal grundsätzlich die Problematik, dass sehr, sehr viele Stoffe, Ressourcen verbraucht werden. Diese Grundstoffe in der Regel aus Gebieten kommen aus sehr vielen Gebieten des Südens, der südlichen Hemisphäre, wo eigentlich ein sehr unfairer Verteilungskampf herrscht. Und das ist jetzt mal ein bisschen so auszudehnen. Das heißt, profitieren und davon eigentlich nicht jene, die im Besitz wären dieser Stoffe, dieser Staaten, sondern eigentlich in erster Linie mal westlich orientierte Firmen. Gut, das ist eine Tatsache, da kann man lange diskutieren, warum das so ist. Es ist interessant dahingehend, dass man sagt, es wäre gar nicht notwendig, da eigentlich die meisten Stoffe bei uns liegen und zwar in welcher Form? In der entsorgten Form. Also Bevor ihr aber so weit geht, bringe ich noch die Nutzungsphase dazu. Die zweite Phase der Nutzung ist bei uns davon geprägt, dass wir unsere Geräte sehr kurzlebig nur nutzen. Das hat eigentlich einerseits technische Gründe, das heißt, ja, wir gehen davon aus, dass nach einigen Jahren die neuesten Geräte so viel besser sind, dass es sinnvoll ist und notwendig ist, dass wir neue Geräte kaufen müssen. Da muss ich erst, ähm, auch als EDV-Techniker sagen, als Erfahrener, dass das grundsätzlich blödsinnig ist. Warum? Weil die Geräte mittlerweile so hoch entwickelt sind, dass wir die herkömmlichen Ansprüche, meistens reden wir jetzt von Office-Internet für den Client-User, ähm, schon seit langem mehr als ausreichend bestehen. Und das große dritte Thema im Produktlebenszyklus ist die Entsorgungsphase. Da muss man eben sagen, wie gesagt, vielleicht noch mal als Zahl hereinzubringen, Allein in Österreich werden jedes Jahr rund eine Million Geräte entsorgt. Handys sind da nicht involviert, ganz wichtig, sondern wirklich, wir reden jetzt von Computern, Tablets, in erster Linie client -Geräte. Und hier kommt eine ganz große Problematik, dass all die Ressourcen, die bei der Produktion aus der Erde geholt worden sind und in den Produktionszyklus geflossen sind, eigentlich nur sehr unzureichend in den Recyclingvorgang eingespeist werden. Also, wenn man in Österreich sehr vorbildhafte, europäisch gesehen sehr vorbildhafte 45% Sammelquote, allerdings ist 45% sehr wenig. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass sehr viele Ressourcengeräte eigentlich nicht in den Recyclingprozess kommen. Das heißt, sie liegen eigentlich entweder noch zu Hause herum oder in den Betrieben herum. Haben wir alles schon erfahren, beziehungsweise aus der Praxis, beziehungsweise sie werden eigentlich einfach auf die Halle geworfen. Und jetzt kommt ganz der ganz spannende dritte Aspekt dahingehend, dass man sagt, es wäre nicht notwendig, diverse Missstände in der Produktion ähm, eigentlich äh, zu haben oder Ressourcenkrisen, auf die man zusteuert, würden wir uns viel mehr um den Recyclingprozess kümmern, da man eigentlich weiß, das ist wissenschaftlich schon lange gewesen, dass es viel, viel effizienter wäre, ähm, sozusagen auf der Halde vor Ort zu schauen, die Sammelrate enorm zu erhöhen. Da es eigentlich, was vielleicht muss man dazu sagen, es gibt diesen, es gibt diesen Begriff Urban Mining, der genau dahingehend geht zu sagen, gehen wir doch mal auf die eigene Müllhalde oder vielleicht kommt es gar nicht so weit, sondern sammeln wir geordnet vorher und machen wir eine bewusste Recyclingschiene. Man muss dazu sagen, dass eigentlich bei den meisten Stoffen, bei den meisten Stoffressourcen bis zu 100% Recyclingfähigkeit besteht. Das einzige, was es braucht, und das ist ganz wichtig, wir brauchen Ressourcen, ah, Ressourcen. wir brauchen Einheiten, industrielle Einheiten, die diese Recyclingprozesse auch schaffen können. Aktuell gibt es in ganz Europa gerade einmal drei Unternehmen, drei Industriebetriebe, die fähig sind, im großen Stil ähm, IT-Schrott, Elektronikschrott zu recyceln. Das sollten eigentlich mehr sein und man muss dazu sagen, das rechnet sich aus, äh, auf jeden Fall, weil das sehr wertvolle Stoffe sind und wertvoll in zweierlei Hinsicht. Einerseits spart man sich die Dinge eigentlich relativ teuer aus der Erde zu holen. Das sind begrenzte Ressourcen, definitiv. Und zweitens hat es einen sehr großen ökologischen Nutzen, wenn man Stoffe wiederverwertet. Eine provokative Aussage. Okay, jetzt will ich versuchen, die Studierenden zu provozieren. Es gibt so den Spruch, dass wir in Stanford am Campus sich zwei Studenten über irgendwas angeregt unterhalten, dann gründen sie wahrscheinlich gerade eine Firma. Bei uns vermute ich, sie planen das nächste Festl. Und ich finde das schlecht. Ich finde auch, die Studenten bei uns sollten mehr äh, Firmen gründen, mehr darüber nachdenken, ob sie ihre Ideen auch ja, selbst umsetzen und nicht bloß, sagen wir mal, am Ende des Studiums wird das immer so dargestellt, als ob es nur zwei Möglichkeiten gäbe, entweder ich arbeite bei irgendeiner Firma oder ich mache halt noch ein Doktorat und bleibe an der Wohnung und werde Wissenschaftler. Und ähm, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ich gründe eine Firma und werde stinkreich damit. In seinem Kultbuch Eine kurze Geschichte der Menschheit erklärt Yuval Noah Harari, wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. In Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen, schöpferische wie zerstörerische, und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben? Und das sind schon sehr tiefgreifende Veränderungen, die hier auf uns zusehen, vielleicht auch sehr schleichend. Und er führt das immer wieder näher aus mit Studien und Beweisen und bewusst wahrscheinlich auch sehr schwarzmalerisch aber regt also doch sehr zum Denken an. Und äh, ich möchte also quasi zusammenfassend ähm, hier erwähnen, also ganz zum Schluss, ähm, schreibt er dann, wenn wir in Monaten denken, sollten wir unser Augenmerk vermutlich auf unmittelbare Probleme wie die Viren im Nahen Osten, die Flüchtlingskrise in Europa und die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft richten. Wenn wir in Jahrzehnten denken, spielt der Klimawandel, die wachsende Ungleichheit und der Zusammenbruch des Arbeitsmarkts eine zentrale Rolle. Wenn wir das Leben im Großen und Ganzen in den Blick nehmen, werden alle anderen Probleme und Entwicklungen von drei miteinander verknüpften Prozessen überschattet. Die Wissenschaft konvertiert zu einem allumfassenden Dogma, das behauptet, Organismen seien Algorithmen und Leben sei Datenverarbeitung. Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab und nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen können uns schon bald besser kennen als wir uns selbst.